Guten Morgen aus Frankreich. Gestern strahlend blauer Himmel, mit vielen Flugzeugen die bunte, weiße Streifen fröhlich hinter sich herzogen. Heute ist der Himmel nicht mehr so blau. Naja, ich weiß nicht, ob das an den Flugzeugen gelegen haben könnte. Man sieht auch hier dann schöne Strukturen, wie Radarwellen, die Radarwellen, meine ich. die Wellen die Wolken anordnen viele Grüße aus Frankreich. <lacht> ist alles anders.